Hallo zusammen, es ist mal wieder Zeit für einen weiteren Versuch, mich für das große Game Duel Skat Masters Live Turnier Ende Juli in Berlin zu qualifizieren. Die bittere Schlappe aus dem 40. Qualifikationsturnier steckt mir natürlich noch in den Knochen, aber die Show muss natürlich weitergehen, ich bin noch nicht ganz sicher durch und deswegen bleibe ich am Ball. Wir können das hier sehen mit einigermaßen mäßigem Erfolg, das 41. Turnier habe ich gerade mal 400 Punkte auf. Äh, aufs Trapez gebracht, dann mal 1200 Punkte und im 45. Turnier 970 Punkte. Da hat sich aber trotz alledem meine Stimmung wieder gedreht, denn mit diesen 970 Punkten habe ich überraschenderweise den vorletzten Preisplatz belegt, 10 Euro zurückgewonnen. Das Startgeld beträgt ja 10 Euro für jeden Versuch, aber es gibt dann jede Woche auch 300 Sofortpreise, der Wochenerste gewinnt ja nicht nur das Finalticket für Berlin, sondern auch 200 Euro. Und auf den letzten Plätzen gibt es auch den Zehner zurück. Diesen Zehner also, den werde ich jetzt nochmal einwerfen im 46. Turnier. Das ist dann auch das vorletzte Turnier, das heißt, wenn dieses Video hier läuft, dann ist die Qualifikation für 2019 abgeschlossen. Dann kann ich nur sagen, nach dem Turnier ist vor dem Turnier die nächste Saison, startet bald und ähm, da würde ich euch empfehlen, früh einzusteigen, denn dann könnt ihr euch eben auch etwas sicherer über die Rangliste qualifizieren. Das zeige ich euch jetzt hier einmal, wie das bei mir hier aussieht. Diese Rangliste ist quasi die Versicherung für fleißige Spieler, denen dann das Glück doch nicht so hold ist, dass sie so eine ganz hohe Liste raushauen und in der Woche mal unter die ersten drei kommen. Das ist ja sehr schwer, das gelingt mir also auch nicht jedes Jahr. Und in der Rangliste, da werden die sechs besten Jahresergebnisse aufsummiert und darüber werden 30 weitere Qualifikationsplätze vergeben. Und ihr könnt das hier sehen, die obersten Plätze, die haben natürlich riesen Ergebnisse, die sind schwer zu erzielen. Da müsst ihr sehr viel spielen. Die sind aber auch schon alle qualifiziert, weil sie es äh, in einem der Turniere schon unter die ersten drei gepackt haben. Und das bedeutet, das Ranglistenende, da müsst ihr gar nicht äh, so hoch fliegen. Das Ranglistenende liegt hier aktuell beim 77. Platz und ich tummel mich hier auf dem 60. Platz. Also 10.600 Punkte, die muss man aus sechs Serien auch erstmal bringen. Wenn ich dann aber übers Jahr 30, 40, 50 Streichergebnisse auch dabei habe, dann ist das überhaupt nicht unmöglich. Dann äh, ab und zu äh, ist das Kartenglück dir ja auch mal holt. So, nun bin ich also gar nicht so schlecht im Rennen. Es ist noch ein bisschen Luft nach unten zum Ranglistenende. Ich habe aber natürlich trotzdem die Sorge, dass die ganzen Spieler, die hier unterhängen und die letzten Turniere auch nochmal mitspielen, mich dann doch noch äh, überholen könnten. Deswegen einfach der Versuch, jetzt hier kurz vor Toresschluss nochmal ein gutes Ergebnis rauszuhauen, hier vielleicht nochmal 10 Punkte nach oben zu kommen, statt äh, 60 Euro Ranglistenpreis. Da gibt es also auch noch... Geldgewinne vielleicht noch 70 oder 80 sogar erreichen und vor allen Dingen sicher nach Berlin. Das ist also hier das Ziel. Deswegen werde ich jetzt noch mal mit hohem Risiko oder mit hoher Bereitschaft, sagen wir mal zumindest, in dieses Turnier starten. Ja, beim letzten Turnier lief ich ja los wie die Feuerwehr und das wurde hinten raus ein Rohrkrepierer. Hier könnte es jetzt genau andersrum sein, zumindest äh, wünsche ich mir das, denn das erste Spiel ist natürlich hier ein Laden mit dem ich nicht einsteigen kann. Alleinspieler spielt Herz bei 18. Ich öffne Karo, vielleicht nicht unbedingt glücklich getroffen, aber irgendwie muss ich ja aufspielen. Alleinspieler schnippelt auf die 10. Die ist zum Glück zu dritt besetzt in Mittelhand, das heißt die 10 hat er noch nicht bekommen. Und wenn mein Partner jetzt den äh, Stich übernehmen kann, dann habe ich mir extra den Trumpfkönig noch aufbewahrt, um vielleicht dann die Karo 10, die wahrscheinlich gestochen wird, mit dem König überstechen zu können. Der Plan kommt aber gar nicht zum Tragen, denn der Alleinspieler hat ganz offenbar alle hohen Buben. Mit rein ist das Spiel, das heißt, Trümpfe werden alle abgezogen. Hier am Trumpf Ass sehen wir, es ist auch ein Sechstrümpfer. Karoas, Lusche waren dabei, also nur noch zwei unbekannte Karten und wir haben gerade vier Augen liegen. Das wäre jetzt schon eher ein äh, Wunder, wenn wir hier noch aus dem Schneider uns retten können. Deswegen kann ich mir hier die Pik 10 auch bedenkenlos blank schmeißen. Wenn das unser letzter Stich ist, dann wird es eben sowieso nicht reichen. Und das war unser letzter Stich und damit... Ein Herz mit drei Schneider, 50 Punkte für Spieler 2 und die Findung, habt ihr gesehen, Pik 10 Herz Ass, war natürlich mal wieder vom Allerfeinsten. Das sieht mir jetzt ja eher wie ein äh, spielbares Spiel aus, allerdings im Prinzip ist es ja nur ein einfacher Karo. Da sind dann schon zwei Reizungen unterwegs, ich muss mich jetzt schon entscheiden, ob ich da aufs Handspiel gehe oder ob ich ähm, weiter reize auf Kreuz zum Beispiel. Auf jeden Fall vier volle Ass, 10, Ass, 10 und Pik, Bube. Das Spiel kann ich nicht ja, so günstig abgeben. Das muss ich wenigstens auf 24 reizen, war meine Idee, und bei 22 bin ich jetzt schon Besitzer geworden. Nun brauche ich ein bisschen Hilfe, und das ist natürlich dürftig, Herz 7 und Herz 9. Was fällt mir denn dazu jetzt ein? Erste Idee, ich drücke Pik König und Karo 10 und kann ja den Herz aufgrund der Reizung auch nicht mehr spielen, müsste jetzt den Kreuz spielen. Na, der kann natürlich funktionieren, Karo Ass soll durchlaufen, 14 Augen, dann hätte ich 28, muss ich halt noch meine beiden Trumpfollen in Pik verstechen und hoffen, dass Herz sehr günstig verteilt sitzt. Also ein schönes Spiel ist es nicht. Dann bin ich deswegen auch zu der Überzeugung gekommen, ist vielleicht doch nicht so eine gute Chance. Die Chance für ein Null, diesen sogenannten not -Null, ist hier vielleicht sogar noch ein Tick besser, drücke ich die beiden Pik. In Herz und in Karo habe ich äh, nichts zu befürchten, beziehungsweise in Karo, nur wenn alle vier dagegen sitzen, das will ich nicht hoffen. Die Schwachstelle ist natürlich Kreuz und die Hoffnung, dass zwischendrin mal einmal Pik auf den Tisch kommt, so dass ich das Ass zumindest entsorgen kann. Ja, und da habe ich es äh, hab gut getroffen. Pik kommt auf den Tisch, 7 und 8, gar nicht äh, ja, dusselig gespielt. Ich habe eben zwei im Keller. Wenn ich jetzt einen davon oben hätte, wäre ich drin. So kann ich mein Kreuz Ass abschmeißen, und damit habe ich doch jetzt schon ein ganz gutes Gefühl. Jetzt mich noch auf Kreuz Lusche 10 zu erwischen, wo die anderen Farben so gleichmäßig verteilt sitzen, das ist gar nicht so leicht, und da ist es auch passiert. Keine weiteren Stiche, ich zeige meine Karten, kann jetzt die 10 dazugeben und die 8 ist tief. Habe also diesen 0 gewonnen. Ja, Karo gereizt oder Kreuz gereizt, 7 und 9 gefunden und dann umgeschwenkt zum 0. Ja, das dritte Spiel zeugt dann aber nicht davon, dass sich jetzt hier gleich ein Lauf anschließt, sondern das erinnert mich eher wieder an die erste Karte. Da muss ich ganz, ganz kleine Brötchen jetzt mitbacken. 23er Reizung ist natürlich auch nicht das, was du unbedingt hören willst als Gegenspieler. Dass dein Partner jetzt auch nur den 0 gereizt hat, dann ist schon der Verdacht, dass es hier wieder ein sehr gutes Spiel ist. Ich teste also gleich, ist der wieder mit 3 oder hat mein Partner die beiden alten? Nein kommt er nicht rüber, also der Alleinspieler wieder, die drei oberen Buben. Dann werden wir in Trumpf nicht viel machen, dann müssten wir in der Beikarte einiges erzielen, deswegen stelle ich mir hier das Karo Ass blank, in der Hoffnung, dass ich da meinem Partner vielleicht ähm, auf die Karo 10 dann was schmieren kann, ist alles jetzt ein sehr früher Plan, Man könnte die Karolusche auch behalten, falls der Alleinspieler gerade die einfach bestellte 10 in der Hand hat. Das allerdings wäre beim äh, Sechstrümpfer oder beim Spiel mit 3 in Vorhand ungewöhnlich, davon gehe ich eher nicht aus. Also alles ein bisschen Spekulation. Hier sehen wir erste Überraschung, mein Partner hat tatsächlich 4 Trumpf dagegen, das heißt der Alleinspieler hat sich für nur einen 5-Trümpfer entschieden. Auch das spricht natürlich nicht unbedingt dafür, dass er ein, außer den Buben ein so gutes Spiel hat. Aber doch, aber doch, Herz Ass, Herz 10, Herz Lusche, Herz Lusche, den König habe ich nun gerade dusseligerweise abgeworfen da hatte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, dass das die Beikarte sein könnte. Also das war vielleicht sogar ein wenig, ähm, ja, so defensiv gespielt, wie ich es ihm nicht zugetraut habe. Mit der Karte hätte er natürlich auch auf einen Grand gehen können. Der wäre allerdings dann schwer geworden, wo ich den Herzkönig zu dritt habe. So stattdessen ganz sicher nochmal einen Peak mit rein, der jetzt auch Schneider geworden ist. Also gutes Ende hier der ersten Runde für Spieler 2. Wir sehen hier zwischendrin auch immer die aktuelle Turniertabelle 1855 ist im Moment hoch. Das ist der Zwischenstand. Ist für mich aber gar nicht so interessant. Ich will ganz unabhängig davon, was die anderen hier vorgelegt haben, ein hohes Ergebnis erzielen, logischerweise, um über die Rangliste alles sicher zu machen, wie ich es schon erzählt habe. Vier Zehner, das sieht man ja auch nicht so oft, beziehungsweise es bleibt nicht so oft im, so gut im äh, Kopf. Vier Asse, die kann man sich leichter merken oder vier Buben. Und mit denen kann es natürlich auch mehr anfangen. So bleibt mir die Rolle der Gegenpartei ein weiteres Mal. Jetzt wollen wir mal schauen. Stechfarbe gleich gefunden, das ist ja mal verräterisch. Pik hat er nicht, Herz wirft er ab, Karo wird logischerweise seine starke Farbe sein. Da trägt er links auch schon ab, was bedeutet, vielleicht ist er dann so trumpfstark, dass er doch sieben Trümpfe mit sich rumschleppt, aber jetzt geht er direkt über die Dörfer, also ein ungewöhnlicher Vortrag zumindest, hält einiges hier noch im, in der Schwebe schwer zu durchschauen, wie dieses Spiel jetzt aufgebaut ist. Vielleicht dann doch nur ein fünf trümpfer mit Herz Ass einfach bestellt und dem Karo Ass zu dritt oder sowas. Ja, so sieht es aus. Herz Ass war blank abgeworfen und mein Partner kommt noch mit dem Herz Buben ran. Das ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen für den Alleinspieler. Der kann hier auf die Karo 10 schnippeln, also da hätte mein Partner mal besser den Herzbuben zwischengezogen, bevor er auf Herz wechselt, dann hätten wir ein volles mehr gemacht, aber 80 Augen für den Alleinspieler. Das wäre also dann immer noch nicht hingekommen. Dafür stand dann Trumpf einfach zu gut. Schon Schonkost hier am Anfang dieser Serie ebenso so ein ganz schlappen 0 und jetzt auch wieder schon zwei Spiele Gar keine Karte. Dieser Modus hier, wo du immer nach drei Päckchen neu oder nach drei Spielen neu zugelost wirst, der ähm, erzeugt bei dir manchmal so eine gewisse Erwartungshaltung, dass du in jedem Päckchen auch Punkte bringen musst. Den bin ich hier vielleicht auch erlegen. Wie man sieht, reize ich jetzt mit den zwei Assen und der 10 sogar noch mein Herz bis 30, ein Viertrümpfer, also natürlich ein Risikospiel, hätte ich sicher noch eine Verstärkung gebraucht. Letztendlich solltet ihr immer versuchen, euch da ein bisschen von frei zu machen. Skat ist nun mal ein Spiel, was ähm, nicht auf die Kurzstrecke gespielt werden kann, oder sagen wir mal von der taktischen Maßgabe, ihr solltet es nicht so spielen, als wäre es ein Sprint, wo ihr nur drei, vier Spiele habt. Es sind hier 36 Spiele insgesamt, da kann man also auch, kann und muss man es sich natürlich erlauben, dass man auch das eine oder andere Spiel nicht als Alleinspieler vorträgt. So, hier hat der Spieler gerade die Herz 10 offenbar im Keller, kann deswegen überstechen, und das ist gar nicht so schlimm, denn das Trumpf, die Trumpf 10 war wohl ohnehin verloren, das Spiel ist schon wieder mit rein. Habe ich ja mit dem Herz Ass von daher alles richtig gemacht, wir haben unsere 32 Augen. Ein Karo-Stich gibt es sogar auch noch. Also der Alleinspieler hat wahrscheinlich 20 im Keller. Dafür hat er alle drei Farben mit im Blatt gehabt. Wunderbar, wir sind rausgekommen. Mehr ist dann nicht drin. Da hätten dann schon vier Trumpf dagegen stehen müssen. Letzte Chance in diesem Päckchen, aber nee. Nee, das ist nichts. Da lege ich mich wieder flach hin und ähm, beobachte. Das musst du dann als Skatspieler so wie ein Krokodil angehen, sage ich mal. Sehr lange liegst du flach unter der Wasseroberfläche, nur die Augen schauen raus. Du guckst, ob du hier und da mal ein bisschen Kleinkram schnappen kannst in Form von 40 Punkten und irgendwann kommt dann die satte Beute vorbei in Form von Buben und Assen, dann musst du wach sein und zuschnappen. Hier gibt es jetzt einen Grang, 23er Reizung, da haben wir es wieder, mein Partner reizt als 0, also wenig Hoffnung, dass der jetzt die Hand voll hat und wir diesem Grang Paroli bieten können. Jetzt stehen auch noch die Buben verteilt, Herz König ging in den Schnitt, also das Spiel läuft nur für den Alleinspieler hier. Kreuz König auch hochgespielt worden. Also das wird schwer von uns, hier, für uns hier äh, Fortschritt zu erzielen. Schneiderfrei würde ich mal wieder ausgeben als höchstes der Gefühle, aber da kommen schon die Bubenzüge ins Leere. Das wird also ganz knapp nur für uns für Schneiderfrei reichen. Die 20 Augen haben wir noch gebraucht. Ja, da ist das Päckchen rum. Null Punkte stehen bei mir zu Buche. Hab mir trotz alledem nichts vorzuwerfen. Die Mitstreiter hatten eben jetzt gute Karten oder eine gute Verteilung, haben alle ihre Spiele gewonnen. Nicht lange damit aufhalten, sondern ab in die nächste Runde und schauen, ob sich die Liste irgendwann anfängt in meinem Sinne zu entwickeln. Wir sind jetzt also im siebten Spiel, ich habe diesen 1-0, zu Buche stehen äh, 73 Punkte und ja, jetzt, jetzt ist, sind schon wieder Reizungen unterwegs. Unterwegs Mein Ansatz ist nicht doll, aber gut, da muss ich jetzt natürlich irgendwann auch mal anfangen, das Risiko zu suchen. Also hier für 20 rangekommen, das ist überraschend, dann kann auch mal gut drin liegen. Ja, und das ist auch der Fall. Pik Ass, Kreuz Ass, eine Traumfindung. Da kann ich natürlich jetzt ein sehr solides Kreuzspiel machen. Wollte erst die Null-Augen drücken und die Herz-10 zu dritt im Blatt halten, habe mich dann aber für die risikoärmere Variante entschieden, die Herz-10 als vollen mit in den Keller. Du kannst ja so ein Spiel auch immer mal gegen 4-Trumpf spielen, dann hängt dir plötzlich die 10 bleischwer äh, um den Hals. Deswegen, so ist das Spiel sicher ein bisschen sicher, äh, also so ist das Spiel etwas sicherer, auch wenn die Schneiderschancen dadurch ein wenig geringer sind. Ich will jetzt hier aber am Anfang der Liste, wo sich bisher noch nicht so viel getan hat bei mir, nicht gleich ein Verlustspiel einstreuen, was zu vermeiden wäre. Herz steht auch auf Abstich. Jetzt wäre es natürlich andersrum besser gewesen. Ich habe es mir gleich gedacht, die Schneiderschancen sind dann besser, so geht jetzt hier die Pik 10 nach Hause und weil der Überstich oder der Vorstich mit dem Pik-Buben kommt, gibt es jetzt sogar noch einen weiteren Trumpfstich. Das hätte ich mir natürlich dann sparen können. Aber wie gesagt, Schneiderfrei ist dann eingeplant. Erstmal das Spiel gewinnen. Das war hier meine Devise. So, was haben wir denn da? As 10 zu viert, As 10 zu viert, kein Stück Herz, das ist natürlich ein teures Spiel, was ich jetzt auch gerne nehme, was ich mindestens bis 22 reize, denn ich habe in beiden dunklen Farben natürlich die Chance, den fünften, vielleicht sogar den sechsten Trumpf zu finden und dann ein Spiel ohne 4 zu spielen. Kommen sogar bei 20 schon ran, das ist natürlich erfreulich, und jetzt brauche ich schon ein wenig Hilfe. Und da ist die Hilfe, Volltreffer, Herz, Ass, ist natürlich eine extrem wichtige Karte, die stabilisiert das Blatt ungemein, auch die Karo 10 lässt sich verwerten, und dann denke ich doch, jetzt ist so einer dieser Krokodilmomente gekommen, wo du jetzt auch auftauchen musst und fette Beute machen musst, 20 Augen in den Keller, Augen zu und durch für einen Grang ohne 4, Logischerweise ist das so ein Spiel alles oder nichts, wenn der schief geht, dann kann ich diesen Versuch gleich abbrechen, aber es gibt natürlich auch Chancen, die erste Chance hier gleich erfolgreich, nämlich dass der Pik König blank steht, das macht dann 35 Augen, dann ziehe ich das nächste Ass aus der langen Farbe, auch das läuft durch auf 46, und dann kann ich jetzt mir sogar so einen kleinen Anschisszug erlauben, denn die Pik 9 ist ja hoch, Spieler 1, für den ist das aber schwer zu durchschauen und ich brauche ja gar keine richtige Wimmelung, Ass oder 10 wäre natürlich nett, aber mir langt ja jetzt auch ein König oder eine Dame als kleines Verstärkungsbild, der König ist natürlich ihr Gold, wird auf 50 Augen, dann kann ich direkt mein kurzes, mein blankes Herz Ass hinterherziehen. 61, so einfach ist manchmal Skat, das ist natürlich ein Spiel, was du dann auch brauchst. Ein teures Spiel, was 120 Punkte zählt, rang ohne 4, damit du hier ein wenig Fortschritt machen kannst. So, Karo 10 läuft jetzt natürlich nicht mehr durch. Der König war ja abgeworfen, damit komme ich auch keinen Stich mehr. Kann den Rest schenken, 61 langt und weiter geht's. Diese Spiele, die du mit 61 gewinnst, die schmecken ja sogar besonders gut. Und dann zieht auch plötzlich die Karte an, das ist doch jetzt endlich mal ein, eine ordentliche Hand in Vorhand mit zwei Buben, mit zwei Assen, äh, zwei Zehnern auch noch dabei, das Ding werde ich auf jeden Fall als Grang reizen, das geht mir hier nicht vom Tisch. Null Reizung, kann ich gut mitleben, noch der nächste steigt auch aus, da könnte doch jetzt auch mal wieder was drin liegen, also Wohlgemut zugegriffen. Diesmal allerdings Trockenfutter, Kreuz Kreuzdame, Herzdame, die passen nicht wirklich gut. Immerhin 14 Augen kann ich drücken und trotzdem den Rang. Erste Chance, Buben könnten mal verteilt sein, dann, und da ist es auch soweit. Dann habe ich 20 Augen mit meinen vollen, die jetzt nicht mehr gestochen werden können, stehe ich schon auf Mitte 50, brauche dann also nur noch zwei weitere Bilder oder einen vollen, das müsste also gewonnen sein. Gar nicht jetzt so wichtig, wie rum ich es spiele, ich habe jetzt hier einmal Herz abgezogen, damit ich da gegebenenfalls gegen 3,1 nicht mehr eingespielt werden kann, gehe jetzt aber dann doch mit Pik vom Stich und gucke mal, wo die Augen noch herkommen. Läuft gar nicht so glücklich, erst äh, 21 und dann das Ass direkt auf den König geschmiert. Also die Vollen sind schon ko komplett raus. Zwei Bilder brauche ich, das heißt Pik-Dame-Stechen, da komme ich nicht unbedingt mit hin, wenn dann der Herz König bestellt steht. Ich entscheide mich jetzt lieber abzutragen und ähm, das in diesem Sinne kontrolliert äh, abzuwickeln, denn jetzt kommt ja typischerweise noch eine Lusche hinterher. Kann ich nochmal abtragen. Und ja, Mensch, Kreuz 10 steht auch noch hinter mir. Also damit habe ich jetzt Rest. Und das langt natürlich. Kreuz König ist noch unterwegs. Der langt schon. Plus, ich meine, Karo Dame ist auch noch dabei. Also wieder kein. Ähm, ein Sieg. Nicht sehr viel Luft nach unten. Aber die brauchst du ja auch gar nicht. Ähm, diese knappen Siege, die schmecken ja bekanntlich fast doppelt gut. Also ein sehr schönes Päckchen hier, 342 Augen. Das war natürlich nach dem bislang bescheidenen Start in die Serie auch nötig. Nun habe ich schon wieder meine 400 Punkte nach drei Päckchen. Da kann ich also mit weiter arbeiten. Und jetzt Kleiner Spoiler-Alarm schon, die Serie habe ich dann mit 1600 abgeschlossen, am Ende mich damit in der Rangliste zwar nicht mehr verbessert, es ist aber auch nichts mehr passiert, das heißt Berlin, ich komme, großes game Duels, guardmasters finale ihr werdet dann wieder von mir hören.